Wenn man in OpenOLAT einen Kurs erstellen möchte, hat man durch die Kursbausteine eine große Zahl an Möglichkeiten, wie so ein Kurs aufgebaut sein kann. Ich möchte hier kurz zwei Beispiele zeigen, wie ich einen so einen Kursaufbau sinnvoll finde. Zum einen ist eine funktionale Gliederung des Kurses möglich. Das wäre also dann der Fall, wenn man sagt, ich mache die verschiedenen Funktionen des Kurses als getrennte Bereiche. Also eine Funktion könnte zum Beispiel sein, ein Ordner indem man die ganzen Materialien zur Verfügung stellt oder einen Bereich, wo die ganzen Aufgaben abgegeben werden können und so weiter. Und das Gegenteil wäre dann eher eine chronologische oder thematische Gliederung, wo man sagt, okay, ich beginne mit der ersten Woche oder der ersten Sitzung des Seminars... und füge dort alles ein, was die Studierenden in dieser ersten Woche benötigen, also zum Beispiel Materialien und Aufgabenbereich und so weiter. Und die beiden Möglichkeiten zeige ich jetzt kurz und zwar starte ich, indem ich hier auf den Autorenbereich gehe... Und dann erstellen Kurs. Dann werde ich jetzt hier gefragt, ob ich einen Lernfahrtkurs oder einen herkömmlichen Kurs erstellen möchte. Und ich zeige mal den herkömmlichen Kurs, weil ich doch finde, dass das für Einsteigerinnen und Einsteiger in OpenOLA die einfachere Variante ist und eigentlich auch immer ausreicht. Wir starten mal mit einem funktional gegliederten Kurs. Also nenne ich den mal Kurs funktional erstellen. Und ich lande jetzt hier innerhalb dieses Kurses direkt im Einstellungsbereich. Man sieht das, wenn man hier auf Administration geht, dass dieser Einstellungsbereich hier blau ist und auch hier oben sieht man Kursfunktional. man ist bei den Einstellungen. Hier können Sie jede Menge Einstellungen vornehmen. Ich lasse jetzt mal die ganzen Voreinstellungen und wechsle direkt rüber hier in der Administration in den Kurseditor, wo ich jetzt die Bausteine einfügen kann. Wenn Sie sich mal einen Überblick verschaffen wollen, welche Bausteine es gibt, können Sie hier auf Kursbausteine einfügen gehen und dann werden alle Bausteine angegeben. Auch als Überblick habe ich ein kleines Video dazu erstellt, das heißt alle Kursbausteine im Überblick. Wenn wir jetzt starten wollen mit so einem funktionalen Kurs, dann macht es ja zum Beispiel Sinn, dass wir erstmal einen Ordner erstellen, in dem wir dann das ganze Material später hochladen. Und Sie können dann diesen Ordner beliebig in Unterordner gliedern und so weiter. Und dann sagen wir mal, wir wollen einen Aufgabenbereich haben. Da sage ich, ich füge also eine Aufgabe ein. Und ähm, Sie können natürlich jetzt auch, wenn Sie sagen, Sie wollen mehrere Aufgaben den Studierenden zur Verfügung stellen, können Sie jetzt diesen Aufgabenbaustein auch kopieren. Also angenommen, Sie haben jetzt hier alle Einstellungen vorgenommen, die Sie für diesen Aufgabenbaustein haben möchten. Wer dazu nochmal Informationen haben möchten, möchte, dazu habe ich auch ein Video erstellt, das heißt, Aufgabenabgabe koordinieren. Da wird dieser Aufgabenbaustein noch mal ein bisschen genauer vorgestellt. Oder Sie können natürlich auch immer mit der Hilfefunktion in OLAD arbeiten. Dieser blaue Button. Da bekommen Sie dann Infos zu diesen ganzen Möglichkeiten, die Sie hier im Aufgabenbaustein haben. Angenommen, wir haben jetzt alle Einstellungen hier so vorgenommen, wie wir das gerne haben möchten und möchten diesen Aufgabenbaustein jetzt kopieren, dann können wir hier oben klicken auf Kursbaustein ändern, kopieren. So. Und dann fragt er uns, wo soll das jetzt hin? Wird dann hier oben erstmal eingefügt, Kursbaustein einfügen. Und Sie sehen jetzt, hier steht dann ein Baustein mit dem Namen Copy of Aufgabe. Angenommen, ich möchte das jetzt nicht Copy of Aufgabe, sondern ich möchte das nennen Aufgabe 2. Dann ändere ich hier den Namen und speichere das. Und im zweiten Schritt kann ich dann diesen Aufgabebaustein hier auch ganz beliebig verschieben. Wenn ich ihn also hier hin haben möchte, dann habe ich ihn jetzt hier Aufgabe 1, Aufgabe 2. Also können wir hier den Baustein mal mit Aufgabe 1 benennen. So. Und wieder speichern. So, wenn Sie jetzt dann den Kurs ein bisschen gliedern wollen, wenn Sie zum Beispiel sagen, okay, die ganzen Aufgabenbausteine, die möchte ich jetzt in einen gemeinsamen Baustein reinsetzen, dann können Sie dafür den Strukturbaustein nutzen. Gehe ich also wieder auf Kursbausteine einfügen und wähle den Strukturbaustein. Dann nenne ich den irgendwie zum Beispiel Aufgabenbereich und speichere das. Und dann kann ich jetzt auch hier wieder beliebig diesen ähm, Baustein hier verschieben. Ich schiebe den jetzt mal hier so ein bisschen hoch, sodass die beiden Aufgabenbausteine drunter sind. Und dann kann ich jetzt auch diese Aufgabenbausteine in diesen Strukturbaustein reinschieben, sodass sie dann da untergliedert sind. Und wenn man dann diesen Aufgabenbereich hier öffnet, dann hat man die beiden Aufgaben. Hier wechsle ich mal noch die Reihenfolge. Das sollte eigentlich hier oben hin... So funktioniert es. Und dann haben wir also Aufkuch. So, jetzt ist es richtig. Also Aufgabe 1 und Aufgabe 2 sind jetzt hier diesem Aufgabenbereich untergeordnet. So könnten Sie also so einen funktional gegliederten ähm, Kurs aufbauen. Sie haben also praktisch die verschiedenen Bereiche. Im Ordner wird das ganze Material zur Verfügung gestellt und dieser Aufgabenbereich enthält dann die verschiedenen Bausteine für die Aufgaben. Das wäre das erste Beispiel. Und dann möchte ich noch ein zweites Beispiel zeigen wie jetzt ein Kurs aussehen könnte, den man eher so chronologisch oder thematisch gliedert. Auch da starten wir natürlich im Autorenbereich und sagen wieder, wir möchten gerne einen Kurs erstellen. Bleiben auch wieder bei dem herkömmlichen Kurs und den nenne ich jetzt mal Kurs chronologisch. erstellen. So, und auch hier landen wir jetzt wieder in diesem Einstellungsbereich, wo ich nichts ändern möchte, sondern ich wechsle über die Administration in den, den Kurseditor. Auch hier kann ich jetzt wieder natürlich Kursbausteine einfügen. Und da ich das jetzt chronologisch ordnen möchte, starte ich mal direkt mit Struktur mit einem Strukturbaustein. Und nenne diesen Strukturbaustein Woche 1. So. Und dann gleich einen weiteren ähm, Strukturbaustein nochmal. Könnte man jetzt hier direkt einfügen oder auch das gleich wieder kopieren. Ich zeige mal die Variante mit dem Kopieren. Angenommen, ich möchte jetzt in der ersten Woche auch wieder so ähnlich wie bei dem anderen Kurs eben... Ein Material zur Verfügung stellen und ich möchte eine Aufgabe stellen. Dann wähle ich hier wieder über Kursbausteine einfügen, einmal einen Ordner und dann wieder Kursbausteine einfügen. Ups, Kursbausteine einfügen, wähle ich jetzt wieder eine Aufgabe. So habe ich jetzt wieder hier meine beiden Bausteine und diese möchte ich jetzt ja gerne der Woche eins, äh, zur Woche 1 eins einsortieren. Also nehme ich jetzt wieder diesen Baustein, füge den hier ein, genauso mit dem Ordner so, und dann sind die jetzt beide in die Woche 1 einsortiert. So, und das ist ja im Prinzip schon genau dann diese Struktur, die wir haben wollen, wenn wir so eine chronologische äh, Sortierung des Kurses haben wollen. Wir starten dann mit Woche 1 und dann untereinander wegkommen dann die ganzen Wochen oder Sitzungen des Semesters. Und ähm, das Schöne ist, dass ich das jetzt auch wieder kopieren kann. Ich gehe also hier auf diesen Strukturbaustein, wähle dann Kursbausteine ändern, kopieren. Und dann fragt er mich hier wieder, wo soll das eingefügt werden? Okay, einfügen. Und dann sehe ich jetzt hier, dass da eine Kopie erscheint von diesem Strukturbaustein, inklusive auch der untergeordneten Bausteine. Ich habe also direkt diese ganze Struktur, die ich mir für die Woche überlegt habe, direkt für die zweite Woche oder so kopiert. So, und dann kann ich jetzt hier wieder drauf gehen, Copy auf Woche 1, ändere den Namen, und zwar ändere ich das dann eben auf Woche 2, Speichern, und dann kann ich das natürlich hier auch wieder in dem, ähm, Kurs editor Kurseditor hin und her schieben. Ich schiebe das also jetzt hier unten hin, dass das ähm, unterhalb der ersten Woche ist. Und dann sehen Sie jetzt hier, hat man wunderbar diese chronologische Gliederung, Woche 1 und Woche 2. Soweit als Überblick zu den beiden Möglichkeiten, wie man so einen open olat kurs mit Kursbausteinen einfach aufbauen kann. Viel Erfolg bei der Umsetzung!